Wir haben hier eine Infografik vorliegen und wir wollen uns die mal genauer angucken und uns anschauen, wie denn Infografiken allgemein aufgebaut sind. Wie bei einem Text sollte der erste Blick auf die Überschrift gehen. Da sehen wir also schon mal, um was es geht, nämlich um Kindergeld in Deutschland. Und meistens gibt es bei Infografiken dann noch Teilüberschriften oder auch weitere Informationen. Zum Beispiel hier sehen wir, wie aktuell ist denn diese Infografik. Dann gucken wir schon mal in den Datenbereich. Da sind besonders hier wichtig die Maßeinheiten. Es geht hier also um Eurobeträge. Und diese Eurobeträge sind in Säulen abgetragen. Das heißt, wir haben hier als Diagrammart ein Säulendiagramm gegeben. Das heißt, es geht hier um die Höhe des Kindergeldes und abhängig davon, von welchem Kind wir sprechen. Vom ersten Kind, vom zweiten, vom dritten oder dann ab dem vierten Kind. Ganz wichtig bei Infografiken ist die Angabe der Quelle, das heißt, woher stammen denn die Daten und oft ist dann noch ein Herausgeber angegeben, das heißt derjenige, der diese Infografik erstellt hat. Die Diagrammart wird bei einer Infografik nicht wahllos ausgewählt, sondern man guckt sich immer an, was möchte ich denn mit der Infografik aussagen, wie kann ich die bereitgestellten Daten am besten darstellen, bei unserem Beispiel vergleiche ich ja die Höhe der Eurobeträge miteinander und bei einem Vergleich, da eignet sich ein Säulendiagramm immer recht gut.